verschlindert Notta. Das sind mehr, die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 Also jetzt etwas volkstümlicher ausgedrückt, ich bekomme den Hintern nicht hoch. Ja, also das heißt, ich muss mich faktisch bis zur, zur, zur Tischplatte vorneigen, um praktisch um, um also diese Hebebewegung machen zu können. Und also beim, beim Stiegensteigen ist es so, dass ich einfach nicht die Kraft habe, also das, das Bein hochzudrücken oder durchzudrücken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 Was für mich sinnvoll ist, ist eine, eine, nicht die Behandlung jetzt bestimmter Muskelgruppen oder bestimmter Körperteile, sondern seit, seit ich eben Physiotherapie habe, werde ich nach der Methode PNF behandelt, was